Okay, ja, der Teilnehmerraum füllt sich. Ich habe so langsam trudeln jetzt alle aus dem Warteraum ein. Und dann heiße ich Sie herzlich willkommen zu diesem sechsten und abschließenden Abend in unserer Reihe Ökologische Transformation Osteuropa im globalen Umweltwandel. Mein Name ist Eva Maurer von der Schweizerischen Osteuropa Bibliothek. Mit mir hier ist Alexander Vorbrock vom Geografischen Institut der Universität Bern. Wir sind beide hier an der Hallerstraße in Bern, wo unsere Institutionen auch angesiedelt sind. Wir haben im Herbstsemester eben diese gemeinsame Reihe zusammen veranstaltet und schon im Rahmen von diesem Thema ganz unterschiedliche Orte besucht, von Zentralasien bis in die Arktis, von Tschernobyl in Belarus bis zu den rumänischen Karpaten und haben also ähm, eigentlich schon einen sehr weiten Bogen geschlagen. Wer etwas verpasst hat, der kann das gerne auf unserer Homepage nachschauen. Wir haben Videos und Podcasts zu jeder Veranstaltung. Wir haben uns einerseits historisch mit dem Thema befasst, also auch die verschiedenen und sehr, sehr mannigfaltigen eigentlich auch Hinterlassenschaften der sowjetischen Industrie- und Umweltpolitik angeschaut, überhaupt der sozialistischen Prägung dieses Raumes, wie sich das auf heute auswirkt. Wir sind aber auch in die Gegenwart vorgedrungen und haben uns mit dem sehr komplexen und ambivalenten Bild äh, beschäftigt, was sich im Moment im Umweltbereich in Osteuropa bietet. Um, Im letzten Vortrag vor zwei Wochen war Mariana ja aus Nottingham hier bei uns, also hier bei uns online natürlich, und hat uns äh, eingeführt in den medialen Diskurs in Russland zum Klimawandel. Und ich glaube, das war eine sehr gute Vorbereitung eigentlich für dieses Thema, was wir heute Abend haben, für diesen Roundtable, ähm, den wir heute abschließend haben und auf den ich mich sehr freue. Alexander wird Ihnen gleich ein bisschen äh, die einzelnen Teilnehmenden des heutigen Abends vorstellen. Ich möchte vorab noch ein paar Formalien anbringen. Wir haben uns gedacht, dass wir ungefähr so eine Stunde in diesem Podium diskutieren und das danach fürs ähm, Plenum öffnen. Also notieren Sie sich Fragen. Sie können gern auch schon während der Veranstaltung eben Fragen in den Chat stellen, wie üblich. Wir werden das dann moderieren und an die Teilnehmenden weitergeben. Sie können, also wir werden den Abend auf Deutsch und Englisch gestalten, je nachdem äh, welche Präferenz die einzelnen Teilnehmenden haben. Ich denke, wir werden uns alle verstehen und sonst können wir alle übersetzen, auch wenn es einmal etwas auf Russisch ist. Und freue mich auf einen, auf einen spannenden Abend. Vorab weiß auch, die letzte Sitzung ist die letzte in diesem Jahr. Möchte ich hier einigen Personen danken, die diese Reihe überhaupt haben, möglich gemacht. Und das sind zum Erst hier unsere Hilfsassistierenden, Aline Wicki, Marco Hunziker und Melina Weiß, die sich um die ganze Technik und das Internet und so weiter dieses äh, Semester gekümmert haben und hier eine große Arbeit geleistet haben. Außerdem möchte ich auch Mirko Winkel und Basilio Ferrante vom Geografischen Institut danken, die uns ebenfalls technisch sehr unterstützt haben, weil sie kennen das ja alle, wenn sie dieses Semester unterrichtet haben oder was zugehört haben. Ähm, es ist eine technische Herausforderung, und die man, wo man sehr froh ist, wenn man Support hat. Wir möchten uns auch bei der Uni Bern bedanken, die diese Veranstaltungsreihe im Rahmen des Programms der Förderung interdisziplinären Veranstaltungen unterstützt. Ja, und damit übergebe ich an Alexander, der uns jetzt mal in den Abend führt und uns die weiteren Teilnehmenden des Abends vorstellt. Herzlich willkommen auch von mir und herzlich willkommen an unser großartiges Panel, wir hatten Alexandra korel mit angekündigt und hatten auch bis gerade noch mit ihr gerechnet. Ähm, hatten gerade noch bis, bis gerade eben noch mit ihr gerechnet. Ähm, mhm. Sie ist nicht zu uns gekommen. Wir hoffen, es geht ihr gut und wir werden den Abend jetzt ähm, mit drei Panel-Teilnehmenden gestalten, die ich gerade kurz vorstellen möchte. Mit uns heute sind Angelina Davidova, die ähm, als Journalistin arbeitet, vor allem zu Umwelt- und Klimathemen. Damit hat sie früh begonnen, schon in den späten 90er Jahren, war damit eine der wirklich frühen Journalistinnen, die zu diesen Themen gearbeitet hat, ähm, als die noch weniger etabliert waren, gerade auch in Russland, ähm, schreibt heute für sehr wichtige russische und auch internationale Zeitungen und gehört damit zu den renommiertesten Umweltjournalistinnen in Russland. Sie macht nicht nur Journalismus, sondern äh, lehrt auch an Hochschulen, arbeitet mit diversen NGOs zusammen, ähm, äh, ist zwar Teil äh, recht unterschiedlicher internationaler Programme, hat unter anderem auch äh, einige Jahre oder viele Jahre mittlerweile auch äh, die UN-Klimaverhandlungen beobachtet und begleitet. Herzlich willkommen, Angelina. Kirill Savin ist Leiter des Ukraine-Ressorts der Deutschen Welle und auch im Rahmen der Deutschen Welle Akademie für deutsch-ukrainische Trainingsprogramme im Bereich des Journalismus auch zuständig. Zuvor war Kirill Leiter des Länderbüros der Heinrich-Böll-Stiftung in Kiew, wo Ökologie neben Demokratie und neben Gender eines der drei Hauptthema der, der Arbeit dieser grünen äh, politischen Stiftung in der Ukraine. Zuvor hat Kirill auch schon für die Deutsche Botschaft in Kiew gearbeitet, bringt also auch viel Erfahrung mit in so ganz unterschiedlichen Bereichen der, äh, der, der institutionellen, transnationalen Zusammenarbeit. Heino Mesen, herzlich willkommen auch dir, Kirill. Heino Mesen, ähm hat ein Heimspiel hier heute, ist von der Uni Bern, ähm, arbeitet hier am Center for Development and Environment und beschäftigt sich mit transdisziplinären ökologischen Forschungsthemen, hat dabei auch schon mit sehr unterschiedlichen Partner und geldgebenden Institutionen zusammengearbeitet, unter anderem mit der DESA, der Direktion Entwicklung und Zusammenarbeit in der Schweiz und dem ähm, Pendant der GIZ in Deutschland, mit der EU, der Weltbank und einigen ähm, Ministerien, NGOs, sowohl in osteuropäischen als auch in westeuropäischen Ländern und bringt von daher eben ähm, viel Erfahrung in der Zusammenarbeit zwischen wissenschaftlichen Institutionen und unterschiedlichen anderen Institutionen mit. Auch in der Hochschullehre, ähm, da hat er schon unterschiedliche Projekte gehabt, die kollaborativ waren zwischen ähm, Studierenden, aktuell zum Beispiel eins, zwischen Schweizer und ukrainischen Studierenden in den ähm, ukrainischen Karpaten. Herzlich willkommen an euch alle, wir freuen uns, dass ihr hier seid, wir haben euch jetzt ja alle schon vorgestellt als Personen, die in unterschiedlichen Bereichen im Bereich Nachhaltigkeit und Umwelt transnational arbeiten und möchten euch die Gelegenheit geben, nochmal selbst eure, oder euch bitten, euch selbst nochmal mit eurer Arbeit vorzustellen und gerade diesen Aspekt der transnationalen Zusammenarbeit darin. Vielleicht gerne gerade in der Runde, wie wir angefangen haben. Angelina, wenn ich dich bitten darf. Um, also schon guten Abend und vielen Dank für die Einladung. Um, es ist für mich eine sehr große Ehre, dass ich um, heute Abend dabei sein könnte. Um, also um, ich würde heute Abend aber eher Englisch reden. Uh, ich habe auch heute früher ein Panel auf Englisch moderiert über eu russland um, Kooperation von zivilgesellschaftlichen Akteuren im, im Klimabereich und deswegen in, in meinem Kopf steht ein bisschen jetzt so eine Mischung aus verschiedenen Sprachen. Das wird vielleicht eher einfacher, aber also verstehen kann ich auf jeden Fall ganz gut und ja heute auch, aber im Moment geht es vielleicht eher besser auf Englisch. Um, so, ja, yeah, thanks again. And, um, Uh, if I speak about transnational work and international cooperation in the area of climate that I do, um, I'd like to emphasize a number of areas that I've been particularly active. Um, on one hand, as Alexandra has already mentioned, um, I'm, um, I'm a journalist and I'm a communicator. So I'm someone who tells stories. And I very often tell stories to the Russian audience uh, in various aspects, in media, in public lectures, in trainings to journalists, the general public, about what's happening on uh, climate and environmental area and on climate agenda and environmental agenda in uh, elsewhere in the EU, in other countries around the world. But I also bring the stories about what's happening in Russia to international readers and to international audience. So I would say this is one level. Another level is that I'm also a director of an NGO, which is trying to develop um, international cooperation between civil society actors in the area of environment and climate. And we are based in St. Petersburg, Russia. This is where I also am now. And we work with a number of actors, um, many of them in Germany, uh, some of them in Switzerland, some of them in France, some of them in Finland, and uh, mainly the European countries. And um, I'm also, as I already mentioned, um, I'm very active in the um, academia. Um, I'm not a full-time professor, but I very often give guest lectures. Uh, before the COVID, I used to travel a lot and give a lot of lectures in a number of universities in Germany and the US and also spent quite a lot of time in the US recently, being a Humphrey Fellow uh, in 2018 and 2019. And um, well, I've probably forgotten something, but the last thing to add is that indeed since 2008, I've been an observer with the UN climate process, so UNFCCC. And um, yeah, so that has been another aspect of my international involvement. Thank you. Ich bin an der Reihe, glaube ich. Die ähm, Alexander mich schon vorgestellt hat, äh, bin ich äh, tatsächlich Ländermanager für die Ukraine äh, tätig für die Deutsche Welle Akademie, ähm, und ich bin da viel bescheidener als meiner. Vorrednerin, weil ähm, bei mir gibt es da nicht so viele andere ähm, Gesichter, sozusagen Aktivitäten. Ähm, was wir machen, ist ja im Grunde genommen Medienentwicklung in der Ukraine. Aber zu unserem Auftrag gehört ja nicht nur Medienentwicklung, sondern auch Medien für Entwicklung. Und da sind bestimmte Themen ähm, uns wichtig, die äh, wir ähm, grundsätzlich äh, relevant und wichtig halten für die Demokratieentwicklung ähm, im Land äh, wie die Ukraine. Und da gehört sicherlich auch das Thema Nachhaltigkeit und ähm, Umwelt ähm, ähm, generell dazu, neben anderen wichtigen Themen wie Geschlechterdemokratie, wie äh, Menschenrechte und so weiter. Und wir äh, schulen äh, Journalisten und bereiten Journalisten vor, ähm, auch thematisch zu diesen Themen, weil wir schon lange feststellen, dass ähm, journalistische Ausbildung in der Ukraine ist zwar ein bisschen veraltet und sehr akademisch lastig, aber grundsätzlich relativ auf dem guten Niveau. Aber in bestimmten Nischenthemen, wie auch äh, zum Beispiel Nachhaltigkeit, äh, Umwelt äh, und einige andere auch, äh, da äh, fehlen den lokalen Journalisten äh, sehr oft die Fachkenntnisse oder auch die Sensibilisierung zu bestimmten Problemen. Und da versuchen wir, unser Beitrag zu leisten, äh, sie ein bisschen vorzubereiten, zu sensibilisieren, auch ein bisschen breiteres Bild zu zeigen, dass die Umweltprobleme natürlich nicht an der Grenze der Ukraine enden und dass da auch globaler Kontext äh, gibt. Das gehört alles zu unseren Aufgaben und daher kann ich heute, glaube ich, auch mitreden. Vielen Dank dafür. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Na, vielleicht kann ich da mal einen kleinen Bezug herstellen äh, zu Herrn Savin, äh, eben äh, Journalisten. Also ich bin weniger eine öffentliche Persönlichkeit äh, hier in der Schweiz und auch international, außer wir haben mal in Konferenzen dann auftritten mit diesen Projekten. Aber zum Bezug äh, zu lokalen Journalismus, da sind wir mit unseren Projekten dann manchmal in der Öffentlichkeit, wenn es darum geht, äh, solche Pilotprojekte vorzustellen vor Ort. Und da haben wir bis jetzt zum Beispiel in Georgien, Armenien immer sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn dann lokale äh, Journalisten über uns berichten und das ist dann sehr wichtig, um auch zu kommunizieren, äh, wenn wir dann kleine Artikel haben mit unseren Partner, NGOs in der Hauptstadt, was, was machen da solche Organisationen, äh, der in dem Falle Transitionszusammenarbeit, das, das nur so als hin, hin dazu, dass ich dann auch schon mal... Als öffentliche Person weniger hier als vor Ort bei der Vorortarbeit mit äh, Journalisten zu tun haben. Ja, was ich versuche hier einzubringen, ist äh, Nachhaltigkeitsforschung. Eben, ich bin vielleicht ein nicht ganz typischer universitätsangestellter äh, arbeite am Center for Development and Environment, also dem Nachhaltigkeitszentrum an der Uni Bern. Und wir haben sehr viele Projekte natürlich im Kanton Bern, werden da angesprochen und auch für die Schweiz. 100 Angestellte, das ist ein ziemlich großer äh, Laden äh, und wir machen weltweit auch äh, Forschung in der Entwicklungszusammenarbeit, methodische Forschung und ich bin jetzt seit 20 Jahren an diesem CDI, an diesem Nachhaltigkeitszentrum in einer kleineren Abteilung, die sich eben mit Transitionszusammenarbeit beschäftigt, das ist der typisch äh, eng äh, das Kauderwelt der, der Entwicklungszusammenarbeit, so heißt in der Schweiz die Zusammenarbeit mit den osteuropäischen Ländern, also ehemalige Sowjetunion und die neuen EU-Mitgliedstaaten im Osten. Ich bin Landschaftsökologe, also komme mehr vom Naturschutz im Prinzip. Jetzt sind die Projekte viel breiter gefächert und habe vorher auch lange für internationale NGOs gearbeitet. Das kenne ich auch. Also, ich bin nicht so der typische Forscher, der immer an Universitäten gearbeitet hat. Ja, zum Raum Osteuropa, da arbeiten wir äh, mit äh, Universitäten zusammen im postsozialistischen Raum. Fokus im Moment äh, ist, in, ist in Zentralasien und der Kaukasus und äh, seit langem auch mal wieder, ich habe dann schon 1991 angefangen, zu Energieprojekten in der Ukraine zu arbeiten und seit Neuestem haben wir jetzt auch ein sehr äh, very local Projekt in der Ukraine, der Alexander hat es schon gesagt, also in in der Karpatenregion, da komme ich vielleicht bei den anderen Fragen noch dazu. Und ansonsten äh, haben wir schon oder vor allem ich persönlich fast in allen ehemaligen Republiken der Sowjetunion äh, gearbeitet. Da muss man auch dazu sagen, vielleicht, dass ich mal ein Stipendium hatte vom DAAD und damals, damals in den 80er Jahren mal zwei Jahren in der Sowjetunion gearbeitet habe. Russisch kann. Und deswegen auch so ein bisschen einschätzen kann, mit was auf einer Vergangenheitsbewältigung wir da zu tun haben bei Projekten in Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Ja, als letztes Wort, ich komme da vielleicht noch bei den konkreten Projekten dazu. Mein Arbeitsgebiet ist angewandte Forschung und, und Implementierung von Pilotprojekten, auch in der Lehre, also möglichst angewandt und praxisnah. Englisch ist das so der Bereich bei uns Action Research and Implementation, also dass auch vor Ort, also dass nicht nur geforscht wird, sondern vor Ort was was stehen bleibt für die lokalen Partner. Das ganz kurz vielleicht. Ja, vielen Dank für diesen, für diesen Einstieg, wo ich mir schon ganz viele Notizen gemacht habe. Ich fand das jetzt schon sehr spannend, weil schon ganz deutlich von... Ihnen angesprochen wurde, mit wie vielen unterschiedlichen Ebenen und Akteuren Sie es eigentlich zu tun haben, so quasi vom Lokaljournalisten in Georgien bis zum UNO-Klimaprozess. Und mich würde jetzt interessieren, wie Sie, wie Sie mit diesen verschiedenen Ebenen umgehen also sagen wir die, die Akteursebene, die so vom Lokalen über das Regionale gehen, das Nationale, das Politische, dann aber auch die Internationalen. Wo arbeiten Sie praktisch in Ihren eigenen Projekten? Wo sind so Ihre Ansatzpunkte? Vielleicht können Sie ein bisschen aus Ihren Erfahrungen erzählen. Ähm, wo sehen Sie da Potenziale? Wo wird es dann aber auch schwierig? Gibt es Ebenen, wo es leichter ist, für Sie anzusetzen oder wo sich der Kontakt schneller ergibt oder andere, wo Sie sagen, ja, das, da haben wir wie Gag keine Hebelwirkung oder das ist etwas, wo ich mit meinen Projekten gar nicht andocken kann oder was ganz unabhängig von unseren Projekten vor sich hinläuft. Ich überlasse Ihnen, wer hier anfängt. Ja, vielleicht kann ich ja kann ich gleich anschließen mit, mit, mit, mit der lokalen Ebene. Ja. Wir versuchen eben oft äh, zunächst äh, so also eine Grundlagenforschung, das ist auch ein großes Wort, anzufangen äh, in, in Projekten vor Ort. Also in, sagen wir mal, ein Dorf in Georgien zu gehen, Lagodechi heißt der Bezirk, meistens im Berggebiet und im ländlichen Raum. Und dann mit den Leuten zunächst mal äh, zusammen äh, zu identifizieren, wo die Hauptprobleme liegen. Äh, eben... Äh, wir, wir sagen dann, äh, also nachhaltige Entwicklung, aber das ist dann äh, also ziemlich Schall und Rauch, diese, diese Worthülsen für die Leute vor Ort. Meistens äh, kommen wir dazu, Herausforderungen äh, zieht auch nicht, sondern es geht, geht um Probleme, die da sind im sozialen Leben, Migration, die, die drei großen Ws, wie ich immer sage, Wasser, Weide und Waldnutzung. Und wir versuchen dann... Äh, das zu solche Probleme zu identifizieren und nachzufragen, aber eben nicht nur, das große wär, Wort wär, transdisziplinäre Forschung, also nicht nur zu identifizieren, zuzuhören, Service zu machen, sondern auch äh, konkrete Projekte zu implementieren, also unser Expertenwissen zusammenzubringen mit, man sagt so mit dem Großbegriff traditionelles Wissen, also dass der, der Wasserbauingenieur von vor Ort mit uns an die Wasserfassung geht und sagt, wie, wie, wie er es jetzt machen würde. Das heißt, eine Priorität ist, dass die Leute daran teilnehmen oder quasi mit die Forschungsziele setzen und nachher davon auch profitieren, was wir anziehen. Da haben wir auch einen großen Begriff, das ist mehr in der Publikation dann darüber, das sind im Grunde Pilotprojekte oder Leuchtturmprojekte. Wir nennen das Transformative Pilot Activities. Das heißt, die Leute identifizieren, wir forschen dazu und dann kommt auch die Implementierung von einem konkreten Projekt, meinetwegen, Reparation einer, einer Wasserleitung, eben was oder ein Weide-Management-Konzept zu machen. Und äh, das bleibt dann auch da. Manchmal ist es auch eine öko die als Vorzeigeprojekt da stehen bleibt. Also, dass, dass da vor Ort was ist. Und mir ist da auch immer viel wohler. In der Forschung ist das auch eine Sache, die dann budgetrelevant ist. Man muss auch ein bisschen Geld dafür haben. Aber wenn man nur immer fragt und Surveys macht und dann sagen die Leute, ja und? Und dann kommt eben der lokale Journalismus rein. Und äh, wir machen dann, äh, wobei ich ganz wesentlich sagen muss, wir arbeiten auf der lokalen Ebene dann nicht nur mit, der, mit den Uni-Forschern und den Studi Studierenden, sondern auch mit der Lokalregierung und einer NGO. Und diese NGO macht dann die Kommunikation nach oben, also dass man auch in die Hauptstadt, jetzt in Georgien nach Tbilisi oder in, nach Jerewan geht, im letzten Projekt, und äh, diese Leuchtturmprojekte dort quasi propagiert. und äh, da, da gibt es Pro äh, Projekte, wo, da, wo das gar nicht viel bringt, sondern das im Dorf bleibt. Es gibt aber auch Projekte, wo dann die äh, Lokalregierung und die nationale Regierung aufspringt äh, und Förderprogramme macht, um diese Projekte zu fördern. Ja, Das, das vielleicht äh, für die lokale Ebene, aber Forschung oder mit dem großen Wort transdisziplinäre Forschung auf lokaler Ebene. Ich kann es vielleicht weitermachen aus meiner Erfahrung. Die Kooperationen und Kollaborationen im Umweltschutzbereich sind am einfachsten auf der Nichtregierungsebene. Da, wo es um Aktivisten geht, da funktioniert es fast immer unproblematisch. Man versteht sich auch über die Landesgrenze hinaus. Ich kenne viele gute Beispiele der Kooperationen. so gut wie nicht existent, auch die Fördermittel kann man ans Land ziehen und bei Umwelt-NGOs, da sind richtig Aktivisten, die fürs Thema Umwelt und Nachhaltigkeit alles machen werden, deswegen ist es fast nie ein Problem. Ähm, problematischer wird es auf der Ebene Unternehmen Business vor allem wenn Umweltfaktor äh, im äh, Kostenfaktor sozusagen ist Beispiel ähm, schöne Stadt Mariupol äh, an ähm, asozischen Meer da hat ähm, äh, Herr achmetow äh, bekannter als der reichste Mann in der Ukraine zwei große und ziemlich schmutzige ähm, Metallurgiewerke, die natürlich Umwelt verschmutzen, vor allem die Luft. Und da gab es ja mehrere lokale Initiativen, ähm, die, die äh, mit dem Herr Achmetow, bzw. mit seinem Manager da ins Gespräch gekommen sind, äh, dass er vielleicht Filter da installiert, äh, weil es sonst natürlich für die Einwohner ziemlich schwer und vor allem gesundheitsschädlich ist, diese Luft einzuatmen. Und natürlich, da läuft es ja alles schwierig. Für bestimmte symbolische Schritte sind solche wie Herr Achmetow gerne bereit. Vor allem, sie machen daraus eine riesen PR-Kampagne, dass sie dafür... Paar tausend Euro irgendwas gemacht haben, irgendwelche Katalysatoren oder Filter eingestellt. Aber wenn es da um die großen Investitionen geht, die schon überfällig sind, da ist es schwierig, weil auch natürlich der Staat da so eine neutrale Position nimmt, beziehungsweise versucht, das Ganze wegzusehen und zu ignorieren. Und wenn die Umweltaktivisten eins zu eins mit ukrainischen Oligarchen da im Kampf sind, dann ähm, sind die Kräfteverhältnisse zu sehr, ähm, zu Ungunsten äh, der Aktivisten. Ähm, noch viel schwieriger empfinde ich die Kooperation oder, oder Kollaboration auf der staatlicher Ebene bzw. zwischenstaatlicher Ebene. Ich war der Zeuge von mehreren Klimakonferenzen, angefangen von glaube ich, Polsnein und bis Paris, da war ich bei einigen. Und das ist, diese Verhandlungen sind sowas von mühsam. Und selbst die äh, Teilerfolge, die wir so groß gefeiert haben, wie die Pariser Abkommen, die, wir sehen, wie, wie leider sozusagen zahnlose Tiger sind diese Abkommen. Äh, zumal, wenn äh, plötzlich äh, heißt es, dass große... Das, das größte Demokratie äh, der Welt äh, plötzlich entschieden hat, aus dem Pariser Abkommen äh, auszutreten. Zum Glück, hoffentlich wird es bald dann rückgängig gemacht, hoffen wir alle. Aber da äh, kommt man sehr mit sehr kleinen Schritten voran. Ähm, das sind diese drei Ebenen, ähm, sozusagen je höher man kommt, desto weniger Hoffnung soll man haben auf die äh, schnelle Fortschritte. Damit höre ich auf. Angelina hat bestimmt viel zu erzählen aus ihrer Erfahrung. Um, well, thank you. Um, actually, yeah, I do have a lot of stories. but <laughs> well, I'll try to concentrate on a few of them. Uh, maybe I'll start with a, with a few general thoughts. Um, I think a few of you have already mentioned that uh, it's not very easy now to work and to cooperate on environmental issues in, on, on political level. And uh, I would agree to that. I would say that, especially since um, 2014 and since the sanctions, um, most political contacts like high level and middle level political contacts have become much more complicated. So I mean, there are still some taking place. And as I already mentioned before, for the last three days, um, and there was a very interesting conference, which was taking place mostly online, but in a kind of a mixed format, online and offline. It was co-organized jointly by the um, European Commission Office in Moscow and the Skolkova uh, Energy School. And the conference was on EU-Russia climate relations. And that was the first such conference ever to take place. And it was actually very open very critical, but very open conversation. And uh, I was amazed. So um, there's still some conversation going on, uh, which is good news. Um, a, a number of cooperation projects have been pulled on hold, uh, but there are still some developing and mostly not through uh, like levels of uh, administration, be it regional administration or federal administration, but mostly in large consortiums saying uh, federal authority, regional authority, and then maybe a large NGO player like WWF Russia, something similar. Like there are a number of such cooperation projects which are taking place in the Arctic region uh, with the programs tackling issues of biodiversity in the Arctic, also analyzing climate threats and uh, all similar um, kind of similar programs. So um, there are also the contacts uh, um, in the area of uh, environment and climate, I would say have largely intensified within the business community. So nowadays there are many more uh, contacts and there are many more discussions and talks between representatives of various unions and associations with regard to the, uh, Uh, decarbonization agenda, sustainability agenda, and I believe one of the reasons for that is that uh, those topics are becoming increasingly more important also for the Russian business players and they are willing to listen to what uh, companies are doing elsewhere. Um, now, uh, civil society actors have already been mentioned and I believe also this is where cooperation has been and is still taking place um, on a very large scale. Unfortunately, from the Russian context, the work of many NGOs who are also working with the European partners and international partners have been hampered by a number of recent legislation changes from the legislation on foreign law, foreign agent law, to other similar legislation which restricts the work of uh, Russian NGOs Uh, receiving money from abroad or just cooperating with partners from elsewhere. However, there are still a number of projects going on. There's big interest from the side of the Russian NGOs to do something uh, with, uh, with their uh, counterparts from elsewhere, mostly from Europe. And um, here I could bring in um, a platform which is called EU Russia Civil Society Forum, which is a platform uniting more than 100 NGOs from uh, both sides, so to say, and um, so this is one of such platforms that that I would like to mention. And um, in the area of academia um, and research, there's still quite a number of projects going on. Um, if we speak about our particular area, say sustainability, environmental, and climate-related research uh luckily there's still a lot of research going on in the climate area also in the arctic area um i'm also i recently launched a podcast um, where i'll speak to uh international and russian experts on various aspects of climate related debate and in one of these podcasts i will be speaking about international research in, in the arctic uh, like what's happening in, in the arctic what kind of international scholars are out there And uh, I speak a lot, for example, with Alfred Wagner Institute in Germany, and uh, a number of the researchers who regularly go to the Arctic, to the polar stations in Yakutia and who travel on the Polarstern um, vessel to the Arctic. So uh, that area luckily is still going on. Um, maybe so that um, I will not go too deeply, I'll just outline a number of very particular projects and maybe like, I'll lighten up uh, some of the projects which I've participated in. I already mentioned the EU-Russia Civil Society Forum and the, the Skolkova Conference, where today, just a few hours ago, I moderated a panel about civil society cooperation, like what civil society actors can do in these times, in the climate agenda, and also in the EU-Russia cooperation with that respect. Um, I can also mention um, another project which I'm involved in, um, as you probably uh, are aware, um, there's a large interest in the Russian context now towards sustainable urban development. Because even though the general population in Russia is declining, urban population in Russia can, is growing and continues growing. And this is why we have growing cities. And this is why we have cities where there's a lot of construction and there's a lot of destruction of green areas. Cities which have issues with air pollution, with waste, management, with wastewater management. And there's a lot of demand also, like professional and popular demand for more sustainable practices. And this is where there's a lot of demand for expertise and also exchange with other partners from other countries. And uh, say so next year, I will be curating a program in the Moscow Architecture School called MARSH. And uh, that school is particularly interested in the sustainable development issues. And I will be curating A series of lectures of um, German speakers, architects, city planners, uh, about sustainable city development and urban management practices. So, and the interest towards this topic is, is really high. Then another um, uh, project which I've been involved in and which actually helped to appear, this is also something very interesting, an issue of um, uh, environmental information and access to environmental information is uh, very high in Russia now. So uh, it's probably one of the main urban uh, priorities. People really want to know the air quality, the water quality and all other environmental data. And very often they don't have access to that information. They might do, but then this information is also might not be reliable if it doesn't look reliable or that information might not be clear because it's very often that the city authorities would give this information in long excel tables and it's very hard to grab the essence what does that figure particularly mean so that fact brought uh to life quite a number of grassroots initiatives in many cities across russia from krasnoyarsk to Chelyabinsk, and from moscow to yekaterinburg where people started uh measuring air quality themselves with, uh, well, rather simple measuring devices, which mostly measure like three pollutants, PM two and a half, PM 10, and then maybe NOx. And then they connect all this data into a network and they put it on a map and they make their own like grassroots maps of air pollution in the cities. This is especially relevant, and this is especially important for cities which still have a lot of industrial related pollution or pollution coming from coal generation. Those within the Russian context would be cities like Krasnoyarsk or Chelyabinsk. But even in cities like Moscow, St. Petersburg, where most of air pollution comes from traffic, it is still very relevant because hyper-local air pollution data, this is, is very much required. This is what people needed them. And um, so like, we set um, a joint event and then through the cooperation project, With colleagues from the Deutsche Umwelthilfe. And uh, the Deutsche Umwelthilfe, they were doing similar projects in the area in Stuttgart and around this area. Even though everyone knows that their air information is probably um, quite good in Germany, it, like the environmental aspect said, well, it's still probably not good enough and it's not local enough. So they started a similar project with hyper local environmental data, uh, with giving out uh, the special devices to people, which just they could measure the air quality themselves. And uh, so yeah, so we set up this cooperation project, and uh, I believe both sides learned a lot from each other. And so nowadays when you speak to the environmental activists from Chilebinsk, they always tell the story how they went to Stuttgart, how they met the activists there, and how they integrated a lot from their software into what they do in Chilebinsk. And I believe this was like, one of these very useful projects where people are passionate about something, where people are doing something already and they can learn a lot from each other. I'm amazed and I also love how they keep telling the stories, how it all happened. Um, and just probably the last project I would like to mention is that also as part of our NGO, the Office of Environmental Information, uh, we're doing a project with a number of regional NGOs uh, from rural region, regions in Russia, Uh, Udmurtia, Kalmykia, and some parts of Karelia, and we're trying to work out um, uh, participatory programs of sustainable uh, rural development. Uh, urban development is, is in fashion now, everyone speaks about it, but what about all these dying out rural areas? Can there be a way to provide any sort of sustainable uh, development there, and we're also set up um, projects together with German partners and also partners from other areas of Europe and we're trying to see and we're trying to work out plans unfortunately most of the real travel has been cancelled due to the COVID but uh, we're trying to continue our work online so just just a few examples mm -hmm. Yeah, for me especially interesting was maybe also afterwards bilateral to contact you about this rural project rural areas no? that that would be interesting because focus is urban development i understand understood like this but uh, for russia and also maybe for northern caucasus that's nearby the region we are working regionally could be interesting also have a russian partner thank you for this information yeah yeah I feel fine. yeah, yeah. Genau, danke für diese vielen spannenden Inputs. Wir haben jetzt auch schon so ein bisschen den, die Brücke geschlagen dahin, wo wir, wo wir jetzt auch als nächstes hin wollten, nämlich so ein bisschen von den Kooperationen hin zu den Themen. Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, dann ist das oft ja global geframed als Global Challenges, Global Topics und so weiter. Wenn man dann sich konkrete Projekte ansieht, merkt man ja doch und auch, Konkret und auch Diskurse ansieht, wie die Medien schreiben und so weiter sieht man ja doch, dass diese Themen oft kontextspezifisch sind und, und ganz sich ganz unterscheiden dann auch je nach Land, je nach ähm, Ort, je nach Gruppe, die darüber spricht. Ähm, wir sehen in der Schweiz zum Beispiel gerade, dass so Themen wie Klimastreik, ökologische Landwirtschaft, bestimmte Abfallprobleme und so weiter sehr stark verbunden werden, mehr verbunden werden mit, mit Nachhaltigkeitsthemen vielleicht als, als viele anderen, die da noch potenziell ähm, auch in Frage kommen würden und wollten euch deshalb genau als nächstes fragen. Und ich glaube, ihr habt jetzt schon viele Themen genannt. Das vielleicht noch mal entweder kurz zusammenfassend oder wenn ihr denkt, dass, dass es irgendwie noch zusätzliche Themen gibt, die da wichtig sind, wo ihr sagen würdet, in den Kontexten, zu denen ihr besonders arbeitet, was dort die prominentesten Themen in diesem Bereich sind, wie stark sie sich unterscheiden von von dem, was woanders, vielleicht auch unter dem Label Nachhaltigkeit diskutiert wird und ob ihr diese Unterschiede vielleicht auch als eine Herausforderung an sich seht, dass sozusagen mit Nachhaltigkeitsdebatten an unterschiedlichen Orten so unterschiedliche Sachen verknüpft werden. Ich kann es anfangen. In der Ukraine sind etwas andere Themen, die medial im Mittelpunkt stehen was vor allem Bürger und Bürgerinnen beschäftigt. Das ist in erster Linie zunehmendes Problem mit der Luftverschmutzung. Und dieses Problem ist ja nicht nur in den sozusagen Hot Hotspots wie Donbass oder die Orte, wo tatsächlich ähm, Bodenschätzenförderung Förderung stattfindet und wo natürlicherweise... Luftverschmutzung äh, schon immer ein großes Problem war, aber es jetzt auch in Kiew äh, mittlerweile immer und wieder ein Thema, obwohl Kiew eigentlich deindustrialisierte de Stadt ist, da ist fast kaum was äh, erwähnenswertes von der Industrie, aber äh, da gibt es andere Quellen für die Luftverschmutzung, da ist oft äh, äh, Waldbrände, äh, die ja auch weltweit natürlich ein Problem ist, aber auch unter anderem in der Ukraine und andere Sachen. Tschernobyl ist ja nicht weit, da gibt es immer und wieder äh, Grund, äh, Sorge zu machen. Und äh, das beschäftigt Leute immer und wieder. Und auch Abfallwirtschaft, äh, da gibt es ja auch... Äh, immer und wieder Probleme mit Luftverschmutzung. Also sprich, die Großstädte in der Ukraine, die sind jetzt mehr und mehr betroffen, was noch vor zehn Jahren kein Thema war. Aber das ist auch gewisserweise auch die Folge der Klimawanderung. Das zweite sehr großes Thema, beziehungsweise sogar so ein Themenbereich, das sind, ich würde das zusammenfassen, als Folgen von förderung alle mögliche. Und nicht nur klassische wie äh, Steinkolle oder ähm, Eisenerz und so weiter, die sind auch so ein bisschen weiter draußen, äh, dann was und andere Gebiete. Aber auch jetzt äh, moderne Probleme, zum Beispiel mit äh, so einem Thema in der Ukraine, mit äh, Bernsteinförderung äh, in Wolinien. Ein Riesenthema, ist natürlich ziemlich lokal, weitere Regionen sind weniger betroffen, aber da entsteht wirklich so eine Mondlandschaft, wo, äh, wo Bernstein gefördert, gefördert wird, weil... Ähm, also man, man kennt Bernstein eher so aus Baltikum, wo man dann irgendwo im, im Wasser äh, Steinchen findet und äh, man kann sich denken, was kann da umweltschädlich sein. In der Ukraine äh, gibt es ja ähm, Bernstein in anderen Formen, sprich, das liegt eben äh, in der Erde, nicht so tief. Das heißt, das ist so eine Tagebau und wird äh, mit ähm, riesen Wasserpumpen sozusagen wird ja äh, die Erde weich gemacht und im Grunde genommen so gefiltert. Also ich bin da kein, kein, kein, kein äh, Mensch, der das Ganze äh, schnell erklären kann, wie das geht. Aber die Folgen sind dramatisch äh, für, für die Region und äh, das ist auch ein Thema. Aber auch natürlich äh, ein großes Thema ist die unkontrollierte Abholzung. Äh, Gerade in den Bergen, in Karpaten, wo dann äh, die ganzen Bergen plötzlich ganz äh, äh, waldfrei sind, äh, weil natürlich man äh, Holz als Industriematerial nutzt und vor allem für die Exporte, da kann man gutes Geld verdienen. Äh, Ikea spielt da auch äh, gerne mit. Äh, zwar Ikea natürlich sind nicht diejenigen, die abholzt, aber die kaufen sehr gerne ukrainisches Holz und da gibt es immer und wieder Leute, die, ähm, die, die das machen und das beschäftigt da die lokale Bevölkerung, weil das ist ja nicht nur ein optisches Problem, dass der Berg plötzlich äh, nicht bewaldet, sondern äh, ganz leer steht, sondern da sind enorme äh, Umweltrisiken, die damit verbunden sind, äh, mit äh, lokalen lo lo lo Umweltkatastrophen verbunden und so weiter und so fort. Und das Letzte ist sicherlich auch Abfallmanagement. Gerade das, was Angelina erzählt hat, dieser urbane Entwicklung und die ganze urbane Konzentration in urbanen Räumen, die nimmt nur zu, obwohl auch Ukraine hat ja auch negativen Bevölkerungszuwachs, also eigentlich Verlust, aber in urbanen Räumen kommen immer mehr Leute und da sind Herausforderung für die Abfallwirtschaft, die immer noch sehr altmodisch organisiert ist, mit großen Mülldeponien, die schon über alle Grenzen äh, platzen äh, und die weitere Probleme verursachen. Ähm, und ähm, auch Wasser, Abwasser, diese Problematik. Also, ich will jetzt nicht tiefer einsteigen, weil wir dann zu viel Zeit äh, dafür nutzen werden. Aber das sind, glaube ich, die Probleme, die im ukrainischen Kontext, auch im medialen Kontext, ähm, immer größere Rolle spielen. Ja, vielleicht äh, dabei da Thema Abfall und Energie. Äh, da habe ich so jetzt aus, der, aus meiner Erfahrung natürlich auch mehr auf der lokalen Ebene. Äh, da wir da auch schon Projekte in beidem hatten, einmal Ukraine, Lviv und einmal Tula in Russland. So Beobachtung gemacht, ich weiß nicht, da weiß Angelina vielleicht besser, wie das heute aussieht, aber oder ganz aktuell aussieht, dass in beiden Bereichen Abfall in in Osteuropa oft der Ansatzpunkt noch immer ein relativ Alter ist, wie das bei uns hier vor 40 Jahren auch war. Abfallbeseitigung, aber nicht Abfallvermeidung. Ich kenne es von Tbilisi, der Hauptstadt von Georgien, dass man da anfängt auch Abfalltrennung zu machen, Abfallvermeidung. Aber eben hier ist das ja voll in der Diskussion, eben die berühmten Plastiktüten, Plastikflaschen und so weiter, da gibt es absolut keine Ansätze. Und das, das ist natürlich das, was dann die Svalka Vollmacht von Städten und auch im, im, im ländlichen Raum und auch NGOs sind dann oft heldenhaft beteiligt, zu sammeln entlang von Flüssen oder Tourismusabfälle, aber eben vom Prinzip her, das zu propagieren, auch in internationalen Projekten und vor Ort auf der lokalen Ebene eben auch Abfallvermeidung, Abfalltrennung und sowas zu machen. Ein anderer Bereich wäre Energie. Da ist noch sehr in den, ich kenne das noch aus der sowjetischen Vergangenheit, auch die Mentalität, wir müssen Energie erzeugen. Energie sparen bringt nichts, es muss großtechnisch gedacht werden, also letztes Atomkraft ist klimafreundlich und so weiter, das ist noch sehr verbreitet, also eben in Belarus ist ein besonderer Fall mit Lukaschenko, aber es ist gerade wieder ein neues Kraftwerk mit sowjetischer oder russischer Technologie gerade erst wieder ans Netz gegangen. Also und das geht auch sehr in unsere Richtung, dass auch strategische Entscheidungen hier bei Organisationen, die NGOs oder Universitäten oder auch Energieingenieure fördern, solche dezentralen Projekten zur Energie zum Energiesparen zu fördern. Da hat hier bei uns auch noch nicht das Umdenken eingesetzt, weil äh, das, was man als, als als Entwicklung oder Transitionszusammenarbeit macht, ist auch noch viel oft Technologieförderung und äh, Energie äh, erzeugen, aber nicht Energie sparen. Und ich komme natürlich auch wieder von der lokalen Ebene, und wenn es noch eine Minute hat, äh, könnte ich auch noch drei Bilder zeigen aus unseren Projekten. Eben da braucht es bei uns ein Umdenken, also wie man mit wem arbeitet man zusammen, eben auch mit NGOs, wie geht man in Richtung Abfallvermeidung oder Energiesparen mit Politikern und Technikern in osteuropäischen Ländern und wie wird das hier gefördert? Also das, das geht ganz auch an, an, an unsere Institutionen, DEZA in der Schweiz, GIZ oder auch äh, Global Environmental Facility oder auch an euch oder an Angelina auf der Klimaebene, also da auch anzugreifen, wenn man das auch nicht so schnell nachweisen kann, das ist nicht technisch, technisch wird nicht Energie gespart, sondern dezentral, da kann man also die Wirkung schwerer nachweisen, aber da muss man auch mal rein. Das geht auch, geht ganz ja noch in Richtung in unserer Organisation. Es geht okay. wenn wir zu, ähm wir hatten ja schon, äh also jetzt so unterschiedliche Nachhaltigkeits- oder Angelina, wolltest du noch um, ergänzen, gerade noch zu dem Punkt, die, die wichtigen Nachhaltigkeitsthemen noch in. Ja, wenn das noch geht. Ja. Hallo. Maybe add a few. Uh, can I also actually do the share, screen share? I also wanted to show something. Um, so, yeah, speaking about the environmental priorities in Russia, I wanted to show um, uh, just a very recent um, poll which I'm showing right now with the screen. It's in Russian, but I believe quite a lot of participants are reading Russian, so that should not be in problem. And I also comment on that. So this is one of the latest uh, Romir uh, studies um, about uh, environmental agenda in Russia and pro environmental problems and attitudes of Russians towards environmental problems and climate change. And uh, you see quite a number of um, problems mentioned From this, I would say like on an everyday level and in an everyday, con well, urban context, I would say issues of waste management, which were also managed uh, mentioned by Haino, um, are of, of very large importance. Then air and water quality. Uh, and then I would say green areas, parks and um, protest campaigns against, um, unsustainable development and unsustainable urban development a lot is being built and people are protesting against construction of a new highway uh, demolition of a park uh, people unite themselves to uh, form grassroots groups and um, very often when i'm trying to analyze in these movements and these movements have already actually been on the rise in the last few years um, i usually put them in a number of categories And I would say category number one would be uh, pure protest groups. So groups which form around a particular cause and then they either dissolve after the cause is solved or they reorganize themselves and start working on other issues. Uh, some of the groups also unite in associations, like there are associations in Moscow and St. Petersburg of groups which work on, um, on parks, on an issue of parks and like demolition of parks and green areas. And they exchange information they help each other they do pr they help with legal cases they maybe do crowdfunding together so yeah then the second kind of uh group the second kind of movements uh i call them diy movements so those are the ones who are trying to substitute for non-existent municipal or state infrastructure. Say, if in a particular region, there is no infrastructure for recycling and also for collection of separately um, gathered trash, they might create their own infrastructure. One good example of such groups would be which is a movement across many cities in Russia. And before recycling facilities and um, uh, especially collecting facilities for various kinds of waste have started appearing in Russia, and they are appearing in some cities across Russia. Uh, they are the ones who are providing facilities where people could bring um, plastic, glass, and other um, fractions, uh, say, every Saturday. So they would be doing it. Then the third kind of groups, I would call them watchdogs, the environmental watchdogs, and they're trying to make sure um, everything is going well on the making trying to make it sure and to make it public when something is not going well they're the ones who are paying attention to cases of environmental corruption to cases of environmental pollution yeah so they're working um, a lot in this issue so just to mention the whole uh, it's probably not even the whole diversity of the groups but pretty much just a few I'll probably stop here Vielen Dank. Wir hatten jetzt so quasi selbstverständlich schon die ganze Zeit von Nachhaltigkeit, Sustainability gesprochen, als so ein Framing, unter dem Politiken ablaufen, sich Gruppen organisieren und so weiter. Das vielleicht auch wieder so ein bisschen aus einer, auch einer westlichen Perspektive, wo wir eine starke Institutionalisierung sehen von Nachhaltigkeitsprogrammen, Diskursen, Politiken, auch ein Mainstreaming oder also aus, ähm, eine Verbreitung in ganz unterschiedliche Bereiche, also in Bereiche der Politik, aber auch Bereiche der Wirtschaft, wo sich ähm, das Unternehmen beispielsweise gerne so einen nachhaltigen Anstrich geben und teilweise wirklich auch was tun, aber eben auch mit diesen Labels Werbung machen. Seht ihr denn solche Tendenzen, eben der starken Etablierung, Institutionalisierung, des Mainstreamings, der ähm, Nachhaltigkeitsdiskurse mit ihren Vor- und Nachteilen auch in der Ukraine und in Russland? Oder würdet ihr dort das, die Entwicklung anders beschreiben? Darf ich anfangen? Ähm, gewisserweise natürlich ist Nachhaltigkeit auch ein Modebegriff. Auch in, auch in Osteuropa, allerdings deutlich, deutlich weniger, als man das aus, der, aus Westeuropa kennt. Warum es so ist, da sind, glaube ich, sehr verschiedene Gründe dazu, kann man nennen. Angefangen davon, dass Umwelt, das, ist, das gehört zu Commons, nahezu so Gemeingüter, und gerade Osteuropa mit den äh, sowjetischen Erfahrungen, mit kommunistischen Erfahrungen, tut sich schwer, gerade mit solchen Begriffen wie Gemeingüter, weil der Pendel der Geschichte sozusagen geht hier in Osteuropa in die andere Richtung. Jetzt ist alles sozusagen schlecht, wat, was in Sowjetunion war, sprich Kollektivismus, sondern die Tendenz ist eher sozusagen zu Individualismus, eher diese liberale Richtung und da ähm, spielen die Begriffe Gemeingüter, Gemeinwohl eher kleine Rolle. Das ist leider so. Es gibt viele Initiativen, die versuchen dagegen zu wirken, aber Mainstream ist eher so. Ähm, das Zweite ist ja grundsätzlich so diese paternalistische Haltung, dass die Bürger gehen davon aus, dass gerade diese übergreifenden Probleme wie Umweltschutz das muss der Staat machen. Wir sind kleine Bürger, wir äh, kämpfen für unser Überleben. Äh, wir verdienen Geld, um uns äh, zu ernähren. Und der Staat soll sich um diese großen Fragen kümmern. Und der Staat natürlich kümmert sich meistens um nichts. Ähm, bloß noch dazu, selbst wenn Bürger gewisses äh, Umweltbewusstsein schon haben, das, ist, das trifft vor allem für die urbanen Räume, dass man tatsächlich, sieht man gerade bei Jugend, jungen Generationen, dass äh, da sind viele modische, gute Tendenzen zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz da, auch die Mülltrennung. Es gibt sogar Bürger, die das initiieren, obwohl die äh, urbane Abfallwirtschaft das nicht leisten kann. Es gibt trotzdem... Versuche, Pilotprojekte zu machen und so weiter und so fort. Aber leider die größte Umweltverschmutzung, gerade in Osteuropa, das ist eher nicht das, was die Bürger leisten mit Plastiktüten und so weiter, obwohl das verschmutzt natürlich auch die Umwelt, aber das, was die Industrie macht. Und die Industrie, die liegt in den Händen von Oligarchen bekannterweise. Und sie kümmern sich da wirklich ganz wenig um solche Faktoren, weil ähm, ihre Vorgehensweise ist generell, die nutzen die vorhandene Infrastruktur, die in, industrielle Infrastruktur, die sie aus äh, Sowjetunionzeit äh, geerbt haben oder einfach ähm, in 90er-Jahren geraubt haben, sozusagen an sich gezogen haben. Ähm, und sie nutzen das aus, ohne groß zu investieren, sprich wenn da alte Metallurgiebetriebe stehen und man könnte daraus was machen und ein bisschen Geld verdienen, dann verdient man Geld. Selbst wenn Technologien schon uralt sind und eigentlich sehr umweltverschmutzend sind, man nutzt das. Und da macht man sich wenig Gedanken. Zum großen Teil auch, weil gerade diese Oligarchen, Ihre Wohnsitze sind ja meistens auch nicht in der Ukraine, beziehungsweise nicht nur in der Ukraine. Achmetow hat da mehrere Villas in der ganzen Europa und alle anderen auch. Das heißt, auch Ihre Denkweise, Sie denken ja nicht, dass Sie hier leben werden und vielleicht auch nicht Ihre Kinder. Für Sie ist es ein Kostenfaktor und alles, was Kosten bringt. Mögen sie nicht. Gewinne machen sie gerne, aber Kosten eher weniger. Und das ist vielleicht die letzte Dimension, warum gerade diese Themen nicht so, nicht so Modebegriffe sind, wie wir aus dem Westen kennen, weil es tatsächlich, es ist tatsächlich immer noch die wirtschaftliche Situation bei durchschnittlichen Bürgern immer noch sehr... Angespannt. Das gelte sehr knapp und wie man kennt aus der berühmten Maslow-Pyramide, man kümmert sich zuerst um das Wichtigste, um physiologische Bedürfnisse und Umwelt gehört eher, eher nicht dazu. Ich würde das anders sehen, aber die meisten Leute sehen Umweltprobleme und Nachhaltigkeitsprobleme eher irgendwo in dieser Pyramide in der Mitte wenn mhm. nicht oben. Ja. Quasi als Luxusgut, was der reiche Westen sich leisten kann, aber wir arme Osteuropäer, wir kümmern uns um unser Überleben und ja, und Umweltprobleme lösen wir dann später. Mhm. Und auch generell, Ukraine hat auch so eine ambivalente Haltung zu sich selbst. Ukrainer mögen natürlich nicht, wenn Ukraine als dritte Weltland bezeichnet wird. Aber gleichzeitig, wenn es um Umwelt äh, und um Nachhaltigkeit geht, gerade bei diesen internationalen Umweltverhandlungen, dann äh, äh, versteht die ukrainische Delegation sich gerne als äh, globaler Süden, sozusagen. Dritter Welt, sozusagen. Mit allen äh, Natürlich Konsequenzen, nach dem Motto, wir sind Opfer und ihr solltet Geld geben, unsere Probleme zu lösen, weil wir davon gelitten sind, und so weiter und so fort. Wir höre euch auf, weil sicherlich Kollegen haben da zu ergänzen. Ja, ich, ich, ich könnte da, ich habe eben daraus gehört, eben die also erstmal zu, zu, zu, den, zu den wirtschaftlichen Sorgen. Das kenne ich auch sehr gut. Wer, wer kümmert sich darum nachhaltig oder wer versucht so im Alltag eben äh, wieder mal den, den Leuten in den Haushalt geguckt, was ich ja manchmal machen kann, da bei solchen vor Ort -Außen aufenthalt und früher auch. Äh, es Beispiel Tbilisi, georgische Hauptstadt, da gibt es tatsächlich solche Ökolerten, land landwirtschaftliche Bioprodukte und so weiter. Ne? Und wer geht dahin? Ja, wir die, die, die Expats. Und vielleicht die Ober-Oberschicht, aber die hält es auch nicht so richtig äh, für, für notwendig. Und eben äh, die anderen sagen, da, das kann ich mir nicht leisten. Oft sind das dann auch Exilanten, äh, die dann Bauernhöfe auf dem Land vorbildlich beschreiben. Die, die Marktkette ist sehr gut, die, die liefern das in die Stadt, aber das kann sich keiner leisten. Und da, da kommt dann immer so eine Diskussion auf. Die kaufen dann eher in den schon aufkommenden chinesischen Ketten in Georgien äh, die, die Billigprodukte, wo keiner so weiß, wo das herkommt. Aber ich wollte noch auf, auf einen anderen Punkt äh, kommen. Eben, ich habe bei, bei Ihnen, Herrn Savin, eben rausgehört, also die Generation, also in der jungen Generation, und auch mit Studierenden, wo wir dann solche gemeinsamen, wir sagen Real-World Labs oder früher haben wir gesagt, Feldstudienkurse machen und vor Ort eben, was ich eben angedeutet habe, diese konkreten Projekte. Man da merkt man ein Umdenken. Und da versuchen wir, also zum Stichwort Transformation auch anzusetzen. Das ist sicher noch ein langer Weg, aber es kommt eine neue Generation. Und dass man von Transformation auch, das ist bei uns auch der Superbegriff Transformative Learning. Und Transformative Education, also dass man versucht, die, diese Leute, die anders denken, abzuholen und, und äh, sozusagen als, als, als äh, Change Agents, muss man wieder was Englisches sagen, es gibt also Leute, die, die zur Veränderung beitragen, dass man die mit unseren noch weit weg westlichen Konzepten vielleicht unterstützt und eben bei Wirtschaft und die Forschung, die dazu gemacht waren, besonders in der Technikforschung, äh, die Technikforschung, da kommt auch die Generation an, die Professoren, auch mit denen wir zusammenarbeiten, das sind ja auch ehemals sowjetische Professoren, die sind sowjetisch geprägt. Und auch, ich sag mal, mein Professor in Georgien damals, wenn der was zu Nachhaltigkeit oder damals hieß, hieß es noch rationalneue Prirodopol Sowanie, also rationell die Natur nutzen eben diese, diese, diese Rohstoffausbeutung. Und wenn ich da was Kritisches geäußert habe, dann hatte der die Einstellung -Gasal box Boxkasal. Also was der Professor sagte, <lacht> ist gottesgleich, da konnte man auch nicht dran gehen. Und diese beiden Generationen gibt es jetzt eben auch noch, aber es ändert sich. Und da äh, versuchen wir auch, äh, oder versuche ich auch persönlich da, da zu fördern, eben die jungen Leute, wo man sagen kann, die können meistens gut Englisch, haben äh, Auslandsaufenthalte, haben die die Nachhaltigkeit gefressen können, argumentieren, aber, und da, ist die, die, die, da, da fehlt der Link, wissen oft, äh, waren ganz oft im Ausland, äh, kennen fast ihr eigenes Land nicht mehr, und da, natürlich die Städte schon, ich komme ja von der ländlichen Entwicklung, kennen aber nicht die Verhältnisse vor Ort, wenn es um ländliche Entwicklung geht, und da, äh, da so eine, also dass die Professoren ein bisschen davon wegkommen, da arbeiten wir dran, von Professor Box gesagt, und die Jungen sich trauen, also dieses Wissen aufzunehmen, dieses lokale Wissen. Und deswegen machen wir eben diese, diese Reallabore jetzt im Moment auch mit den Osteuropa-Studien Uni Bern. Planen wir das, ist jetzt alles verschoben worden, um ein Jahr zum, zum, äh, zu diesem Energie-Demand-Zeit-Management, also vor, zu Energiesparen vor Ort in Borislav in, in der Ukraine. Und nebenbei, was Sie gesagt haben, Herr Samin, kommt dann natürlich auch raus, dass das auch ein, ein kleines Projekt ist, aber nebenan sind die Kahlschläge und äh, da fällt immer wieder unter der Hand äh, IKEA, der Begriff, also wo, wo das Holz wohl hingeht. Und da kann ich auch noch so einige Geschichten erzählen, was die, die äh, Direktoren der Les Ross äh, dafür äh, Geschäfte machen. Aber wir versuchen es trotzdem mit, mit kommunaler Forstwirtschaft dort einen Einblick, zu, also Einstieg zu kriegen, immer mit dem Sinn auch einen Generationenwechsel zu, zu, ähm, hinzukriegen oder zu fördern. Wenn dann das westliche Projekt kommt, die westlichen Studenten, dann kann das manchmal gelingen und Austausch da ist. Wir haben ja am CDU oft auch Austauschstudenten aus Osteuropa zu Gast, die lernen dann hier bei uns auch. Ne? Aber ich versuche dann immer auch, zu, also ohne die alten Herren, meistens sind es ja oder auch alte Damen aus den Akademien, da geht es auch nicht ohne, weil die haben das Wissen über ihr Land. Okay, das dazu. Angelina möchte bestimmt auch noch was sagen, nur ganz kurz. Wir sind schon so mitten in der Diskussion, die Zeit vergeht. Ich möchte wirklich das Publikum auch auffordern, bitte alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie auch Fragen haben an unsere drei Referentinnen und Referenten, stellen Sie sie doch in den Chat. Dann übergebe ich jetzt gleich wieder an Angelina. Ja, yeah, vielen Dank. Ich werde es in kurzer Zeit uh, Well, First of all, I would agree to what the, the previous speakers have said, but I will not stop here. <laughs> I'll mention a few other aspects which I find important. I would say when we speak about sustainability issues, well, at least with regard to Russia, um, I would like to mention a number of um, additional factors. Uh, one of these factors would be international uh, pressure, either direct pressure or indirect pressure. Uh, say the plans of uh, introduction of a carbon border adjustment mechanism in the European Union as part of the Green New Deal is a very big story for Russia and it's a very big story for Russian companies. Likewise, say requirements uh, for forestry and wood products uh, imports out of Russia once again to the European Union and certificates of the origin of this wood once again is another driver. So I would say um, global drivers, uh, both in terms of requirements, certification. Um, so this is one way. Another way uh, is also um, especially I feel like with regard to younger people, like younger urban people, uh, they look at the world. I mean, before the COVID, they used to travel a lot and they see the way people live elsewhere, the way cities are being managed. And they also want to take some of that experience back into their country. And this is why uh, here, once again, especially in the urban context, there's a uh, great urge and there's a great need for more sustainable practices, say in the city management level or in the everyday, I don't know, um, conscious consumption level, responsible consumption. All these topics are coming to the, um, uh, to the Russian agenda, like being young and vegan is cool uh like there are vegan cafes appearing all over the place organic products there's been a new uh legislation passed on organic certification in russia because before that everyone used to write eco product or something like now they're trying to make it more organized uh, there are so many like dozens of all these young and trendy eco-bloggers who are all trying to show you how to live sustainably. And they're all trying various products to say, okay, is this sustainable? I don't know, what is this made of? What is the carbon footprint of this? So um, yeah, I would say this is also the fashion, the, the trend, the fashion, I would say it's also there. Then another driver, uh, also in case of Russia, I would say the environmental protests. I already mentioned a number of Uh, environmental grassroots movements, but particularly environmental, like massive environmental protests in, in a number of regions in Russia, they've been quite in the news, in the media, like everywhere. And they're the ones who uh, made decisions being changed and made decisions being reversed. Just to mention a couple of stories, one of the stories would be the She's case, uh, which is in the north of Russia, in the Arkhangelsk region. This is where they had the plans to build the largest in Europe Uh, landfill where household waste from Moscow will be taken to. And uh, Moscow produces around one fifth of all household waste in Russia. And um, there were massive campaigns against this and uh, obviously these campaigns had also something to do with the regional divide in Russia Because people in Arkhangelsk and in Komi because that was right on the border between two regions They obviously don't have this level of life as a as, uh, as standard of life as people in Moscow And they feel like Moscow is dragging out all of the resources from these regions and then gives away back its waste like it's like such a this is like pure Inequality, environmental inequality, this is just pure externalities being present like in no other theory, in no other book. So that was a massive campaign, uh, with people campaign, with very, like not all these uh, advanced bloggers and influencers and whatever, just very common people who knew nothing about environmental agenda before. And the decision has been changed. Uh, they're not building it anymore. Likewise, in another recent case in Bashkiria, protests against uh, plans to extract soda bicarbonate from a sacred mountain in Bashkiria, in Kushtao. Here, once again, very strong regional protests. is very often the case that uh, local government has been changed from the federal government because they realized they're doing something wrong. It's gonna to be a different decision. And once again, another, well, success story. Uh, now, all these particular stories, they don't mean that Such campaigns always win. But if a campaign is truly massive, if a campaign is seen by the Russian authorities as a true, authentic Russian campaign and not in any way supported or promoted from the West, then the cases that they win, so to say, are pretty big. Now, the question is does it mean it's good for the environment? Uh, like, not always, because if a particular pollutant Uh, facility is not being built in one region, it can be built in the neighboring region. And then in the neighboring region, there might not just be enough people to, and enough passionate people and people with enough free time to organize such a um, campaign. So in a way, it's always case by case, and in a way, very often, um, it's, um, yeah, it's, uh, it's just um, case by case and we, we never know what it comes to and where it leads to but those are also still pretty amazing cases. Well, I'll probably stop here. I had a lot of other stories but I I, I realized we don't have enough time. Thank you. I have a lot of questions. Ich fand das sehr spannend, äh, auch zu sehen, dass ich habe das den Eindruck gewonnen, dass es wie so eine Blogosphäre gibt, ja, von vielen, äh, auch vor allem jüngeren, sich für die Umwelt interessierenden Menschen. Und das ist aber so ein, ein gewisses ja Soziotop, denke ich, für vor allem urbane, gebildete, äh, jüngere Menschen mit einigermaßen gutem Einkommen ähm, und die sagen wir die Mainstream-Medien. Wie sieht da die Berichterstattung aus über Umweltthemen? Also in der in der sagen wir in den großen Fernsehkanälen, äh, in den großen äh, Zeitungen, äh, die sich an eine breite Bevölkerungsschicht richten. Wie wird da über Umwelt und Nachhaltigkeit berichtet? Also gibt es Themen, die so zum Beispiel aus Ihrer Sicht sehr unterrepräsentiert sind, ähm, die ganz anders repräsentiert werden oder viel weniger als in den sozialen Medien, wo man sich eher austauscht, das wäre noch ein, ein Aspekt, wer auch immer von Ihnen darauf antworten möchte, das wäre nicht spannend. Ich kann gerne anfangen ähm, zu Ukraine. Ähm, in der Tat in Medien... Ich würde mir wünschen, dass da mehr äh, zum Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Klimawandel berichtet wird. Und zwar auch ähm, nicht unbedingt, weil es wird sehr viel berichtet über Katastrophen, über Schaden, über schlimme Folgen. Das ist leider, ukrainische Medien sind ja alles anderes als Constructive Journalism. ist alles irgendwie schlimm und noch schlimmer und morgen sterben wir alle. Ähm, hat man den Eindruck, wenn man ukrainische Nachrichten gesehen hat. Ähm, da versuchen wir als DW akademie ein bisschen gegenzuwirken, aber ist ja nicht so einfach. Ähm, was da ähm, fehlt, ähm, ich finde, ähm, sehr unterbeleuchtet ist ein Thema der Energetik. Die ganze Energiewirtschaft ähm, ist völlig marode und muss eigentlich dringend ähm, modernisiert werden bzw. grundsätzlich umgedacht werden. Angefangen von dem von, von, von, von, äh, Thema, was äh, Herr Mesen angesprochen hat, dass ähm, an, an Energiesparen denkt keiner. Äh, Energie ist da. Ähm, der große Faktor, das kostet immer noch ganz wenig. Äh, Energie in der Ukraine kostet umgerechnet 5 Euro äh, Kilowattstunde. Und natürlich, äh, da gibt es relativ wenig äh, Anreize, irgendwelche Sparmaßnahmen äh, vorzunehmen, weil das nichts kostet. Und das ist eine bewusste Regierungspolitik, dass diese Preise subventioniert sind für die Bevölkerung. Für die Industrie kostet das deutlich teurer, aber das ist die andere Geschichte. Ähm, und, äh, aber es gibt auch großes strukturelles Problem in der Ukraine zum Beispiel, 50 Prozent von dem Stromproduktion, das kommt von der Kernenergie. Und das sind diese alte sowjetische AKWs, Tschernobyl-Typ meistens mit alten Reaktoren. Die funktionieren einigermaßen, sogar relativ gut, aber ihre ähm, ihre Kapazitäten sind ja äh, schon eigentlich erschöpft. Die waren gebaut für 20 Jahre, und die meisten von denen sind schon über 20 Jahre alt. Man verlängert sie natürlich mit dann kleinen Reparaturen und so weiter. Aber A, äh, das bringt ja hohe Sicherheitsrisiken, weil diese tschernobyl tube reaktoren sind ja grundsätzlich nicht ganz so sicher. Und b wenn sie über 20 Jahre alt sind, dann kann das jederzeit in die Luft gehen. Ähm, das ist eine Sache. Und selbst wenn die Maßnahmen, die unternommen werden, äh, tatsächlich Sicherheit bringen, länger als 30 Jahren werden sie nicht funktionieren. Äh, kann ich mir nicht vorstellen, weil da einfach... Äh, gewisse Prozesse laufen, die das unmöglich machen. Allein der Reaktorenkessel, das kann man nicht wirklich reparieren. Da muss man dann komplett umsetzen äh, ersetzen. Und äh, dafür äh, gibt es ja null Konzepte. sozusagen man, man setzt auf die Kernenergie, aber die Kernenergie, in ein paar Jahren wird ja nicht mehr vorhanden, weil die Reaktoren zu alt sind, und neue zu bauen. Dafür gibt es eigentlich kein Geld und keine Ideen, wie das gebaut werden kann, weil westliche Technologien sind sehr teuer für die Ukraine, russische werden vielleicht günstiger, aber durch den russisch-ukrainischen Krieg sind die Kooperationen so gut wie abgebrochen zwischen Rosatom und Uh, ukrainischen uh, Behörde. Uh, daher, man, man, man ist sozusagen jetzt Vollgas in, in so einer Ungewissheit, uh, weil es gibt auch keine alternativen Kapazitäten, wie der Strom produziert wird. Uh, zwar gibt es schon kleine Entwicklungen im uh, Bereich der Erneuerbaren, und dann ist der Bad Guy äh, Achmetov, den ich erwähnt habe, interessanterweise gut Guy, weil er investiert enorm in die äh, erneuerbare Energie, sprich Windkraft äh, und auch ähm, Photovoltaik, weil das Geld bringt wegen grünen äh, Tarif. Äh, das ist ein Gewinn für ihn und er investiert ziemlich großes Geld. Aber es ist immer noch alles unter 10 Prozent von dem ganzen Energy-Mix der Ukraine. Und leider davon gibt es null Diskussion. Gibt es natürlich kleiner Kreis der Fachleute plus noch ein paar Aktivisten, die das als Problem sehen und immer und wieder das ansprechen aber leider, da gibt es keine gesellschaftliche Diskussion. Man mhm. lebt so, als ob äh, morgen, äh, ja, morgen irgendwie nicht kommt. Äh, man lebt nur mit dem heutigen Tag und macht sich keine großen Gedanken. Aber auch natürlich, dass generell diese Problematik der Klimawanderung, äh, Klimaveränderung, das kommt ja auch viel zu kurz in Medien. Es gibt sogar so eine heimliche Haltung der Bevölkerung und auch der Politik nach dem Motto Ukraine mit dem relativ kontinentalen Klima äh, wird sich sogar davon profitieren. Also das Klima wird wärmer, bei uns wird auch nicht mehr so hart, äh, weniger Schnee und weniger Probleme und so weiter und so fort. Äh, man sieht aber auch die andere Seite der Medaille nicht mit allen Naturkatastrophen, die auch in der Ukraine sich häufen. Und ähm, da gibt es leider wenig Diskussion. Und auch äh, die Bewegung, die man in Westeuropa jetzt so äh, intensiv erlebt, mit Klimastreik, mit äh, Greta und mit allen sonstigen, das ist in der Ukraine, das gibt es, aber das ist sowas von klein und leider nicht relevant im Großen und Ganzen. Ähm, und medial kommt das auch. Viel zu kurz. Und wenn äh, Greta im ukrainischen Fernsehen ist, dann ist es eher sozusagen in irgendwelchem Comedy-Format oder politische Satire. Da nimmt man gerne die Figur als etwas äh, Exotisches und äh, das, was man nicht nachvollziehen kann und zeigt sozusagen, schaut, das ist die westliche Welt, die tickt anders als wir. Wir kümmern uns hier ums Überleben und der reiche Westen kann sich das leisten. Ja, vielleicht kann ich da noch mal kurz auf den äh, Punkt mit diesem Energiesparen oder dem Mahlzeitmanagement zurückkommen, eben weil das in der Ukraine und auch in Russland wenig auf der Agenda ist. Das könnte vielleicht auch, äh, da gehe ich auch in Richtung Angelina, äh, an den Klimaverhandlungen oder an NGO-Klimatagungen mehr einzubringen sein. Also, dass man das nicht nur generell einbringt, sondern auch äh, konkret mit Projekten, die es sicher schon gibt. Also, ich nenne ein Beispiel: die berühmten auf, auf, auf in, in ländlichen Gebieten, wo dann so riesige Öfen stehen, wo die Schule und der Kindergarten und vielleicht die Verwaltung damit geheizt werden. Das ist im Grunde eine Fernheizung. Und vom Ansatz gar nicht so schlecht. Und da kann man auch Technologiewandel machen mit einfacher ukrainischer Technologie. Das heißt Kraft-Wärme-Kopplung. Also, dass man auch lokal, dezentral gleichzeitig Strom erzeugt und die Schule noch heizt. Und das ist keine, das ist nicht so ein großer um, Umschwenker. Und solche Öfen, wir haben das jetzt vor Ort in Borislav auch gesehen, äh, gibt es. Das ging sogar mit Holz oder mit Abfallholz. Das ist auch unser Projekt zusammen mit der Schweizer WSL, also die Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft was auch von Schweizer Forschungsinstitutionen gefördert wird. Also, also so, so als als äh, Hint auch, weil ich merke, Angelina ist da sehr international tätig, sehr auf den Konferenzen tätig. Versuchen dort auch so, so können, könnten wir vielleicht sogar machen, dieses Projekt mal von der lokalen Ebene Borislav äh, zu bringen. Das kommt bei uns im, im sogenannten Policy Dialog auch immer sehr gut an, weil äh, die Leute, eben auch äh, Fachleute und auch diese Kreise, da sind ja auch Wissenschaftler dabei, muss ich mir auch anziehen, die auf den Konferenzen dann vorstellen, äh, dass da oft einfache, konkrete Lösungen vor Ort untergehen oder einfach nicht gezeigt werden, sondern man bleibt bei dem, also eben so ich sage an dem Beispiel, man sagt, wir müssen mehr demand machen, vielleicht verstehen die Politiker das gar nicht so im Osten, aber dann mal so ein Projekt zu zeigen, ne? das könnten wir sogar mal anbieten ne? und das ist auch unser Interesse, die, dieses dieses einfache Herangehen an die Sache von unten äh, zu propagieren, auch in Richtung von Geldgebenden Organisationen in der Transitionszusammenarbeit. Mieten wir an. Um, shall I catch up now or are we running out of time? Doch bitte und danach haben wir noch eine Frage aus dem Chat. Right. Um, well, um, I would uh, agree and stick to pretty much what the others have said. Um, on my side, um, I would add the following. In the Russian context, um, I see more environmental coverage in the last years uh, coming in all kinds of media, in online, in print, even in television. Um, well, television, since it's almost 100% controlled in Russia, I would say it comes in a very specific format Sometimes uh, it covers local environmental problems and regional environmental problems. Uh, it covers issues of waste and uh, waste management. It covers issues of this um, sustainable and um, responsible lifestyles. It covers issues of safe forest fires in Siberia. Yeah. Uh, it does not speak so often about um, environmental problems connected with particular polluter. If that polluter is an important actor, say nothing against nuclear energy or nothing against even like coal generating plants, uh, even though they're private ones in Russia, they're still very powerful. So I doubt TV will speak against them. But then um, so but then still some local environmental problems do come up in in in television coverage climate change not so often maybe mostly with connection to forest fires or melting permafrost or the arctic uh and likewise like in the ukraine greta on russian television was often portrayed as a as a weird character uh in a with a sarcastic touch but then If we look at the wider coverage, uh, say, in online and online media, uh, which plays a very large role in the Russian context, it's not only that it's just the young and trendy uh, urban hipsters are using uh, online media. It's uh, in many regions across the country online now is the leading provider of uh, information. It's also obviously the question, what is it that people read online and where they get the information, but we probably would not go too deeply into that debate. I also feel like one of the great differences in media landscape and in media consumption between say Russia and many other European countries is that uh, Russia in the 90s haven't had that much of a chance to develop professional quality media which would have very large outreach to general public This is why when digital native uh, media outlets started appearing, they gained uh, much more popularity and uh, credibility uh, than the traditional media. So, um, yeah, online, everything's present. Uh, specialized environmental media appearing. Specialized environmental bloggers appearing. Specialized environmental uh, telegram channels appearing. So I would say there's a boom in environmental coverage and people want to learn more, people want to know more. Uh, there's obviously a lot of misinformation and fake news, like everywhere. I mean, when we had this recent case with the Norisk Nickel uh, leakage of diesel products um, in uh, in the Krasnoyarsk region, um, I mean, it's it was a very interesting case to follow, like which uh, media channels wrote what, Uh, which have been paid for by home who were trying to whitewash the reputation of the company So um, yeah, anyway, there's a lot happening and those are very interesting trends to follow Ja, danke, das war jetzt ein, ein super spannender Übergang Auch eben das Bild aus von Norilsk von dem uh, Oldsbild, das haben wir ja in unserem Flyer dieses Jahr verwendet und ihr habt es alle eingangs gesehen. Jetzt würde ich gerne noch diese Frage aus dem Chat aufnehmen, die auch sehr spannend ist. Und zwar verweist die Frage darauf, dass in der Schweiz Nachhaltigkeit seit einigen Jahren eine relativ zentrale Rolle in der Bildung hat, also sowohl an der Uni als auch in den Lehrplänen für die Volksschule. Und der Fragende möchte gerne wissen, wie die Situation aussieht in der Ukraine und Russland. Also wie wird dort, in welchem Ausmaß, auf welche Weise wird in der Bildung auf Nachhaltigkeit eingegangen? Ist das ein Thema und in welcher Form? Vielleicht, ja, Kirill, Heino, ihr könnt euch auch eine andere Reihenfolge wählen. Bitte. Wer fängt ja? an. <lacht> Kirill, du warst schon ganz doch, engagiert. Ich, ich kenne nur ein klein, ganz kleines Beispiel, aber ich, geh, ich bin ja nicht Ukrainer und nicht Russe, kenne kenn nur ein Beispiel vom Projekt, das wenig. Fangen Sie doch an. Ja, ich fange an mit erstmal generellen Bemerkungen, bevor ich äh, direkt auf diese Frage antworte. Ähm, es gibt äh, grundsätzlich äh, in der Ukraine so eine Meinung äh, in, insgesamt, dass äh, der Westen hat bestimmte Kampfthemen etabliert. Ähm, dazu gehört Nachhaltigkeit, dazu gehört äh, Genderfrage, dazu gehören Menschenrechte, die als gewisserweise Kampfthemen da sind. Und man versucht mit diesen Kampfthemen gewisserweise lokale Öffentlichkeit zu beherrschen und gewisser Druck auf die äh, politische Eliten zu machen. Um sie zu kontrollieren und um sie ein bisschen gewisserweise sogar fernzusteuern. So ist dieser Narrativ, was ja herrscht. Und das erschwert ja eigentlich Popularisierung von dem Thema Nachhaltigkeit, weil man sieht das weniger als das, was wirklich un in unserem Interesse ist sozusagen. Wir wohnen hier und unsere Kinder und Enkeln werden hier wohnen und wichtig ist, dass sozusagen die Natur gewisserweise in, der, in dem Zustand bleibt, wie jetzt. Ähm, sondern man empfindet das als etwas, was sozusagen ein bisschen fremd ist, sozusagen, äh, ein bisschen künstlich äh, uns gebracht hat, wie auch die Gender so und äh, Menschenrechte, also diese klassische westlichen Themen, die immer noch da sind. Um, und deswegen auch in der Bildung leider, muss ich sagen, man ist noch nicht sehr vorangekommen. In der Schule, natürlich, ich bin da nicht der beste Experte, kenne nicht die äh, letzten sozusagen Schulbücher und ähm, auch äh, Schulcurricula, aber so wie ich das generell aus Medien empfinde, ähm, systematisch ist da ganz wenig Ein bisschen in der geografie natürlich man hört da über klimawandel aber eher nur ziemlich oberflächlich man geht ja nicht ins details Es sei denn und das ist die große hoffnung es sei denn der lehrer der fachlehrer ist irgendwie aktivist oder überzeugt von dem thema und dann macht er das viel tiefer als es eigentlich im curricula steht und solche Beispiele gibt es immer und wieder und das bringt mir persönlich viel Hoffnung, dass gerade sozusagen einzelne Lehrer und das sind keine Einzelfälle, sondern schon flächendeckend gibt es immer und wieder Lehrer, die das für wichtig halten. Und dann bringen sie ihren äh, Schülern oder ihren Studenten das deutlich tiefer bei, als es eigentlich vorgesehen ist. In äh, Universitäten und Hochschulen ist das Thema, glaube ich, generell auch wenig vorhanden. Es sei denn natürlich als Fachthema, äh, äh, Fach, äh, wenn es um die Ökologen geht oder Geografen geht, natürlich, da gehört gewisserweise auch Nachhaltigkeit und Klimawandel grundsätzlich dazu. Aber äh, wenn wir da über Mathematiker reden oder Philosophen oder Historiker, ich glaube, da kriegen Sie in Ihrem Studium ziemlich um, wenig davon mit. I'll probably catch up here. Um, I would say that the situation in Russia is quite similar to what Kirill was just saying about Ukraine. Um, it's not in the curriculum of the secondary school like environmental. Uh, uh, in some schools, it is being offered as a class, which uh, students can choose. And um, it's also very often that um, civil society actors, so the NGOs are working with schools or um, additional educational programs like vocational educational programs and provide classes on uh, environment, sustainability, uh, climate change. Um, there's actually yeah, quite a number of NGOs which work on these topics also with school children. Um, in the universities, it changes slowly there are now more courses available for the students which do not specialize in environmental studies or climate related studies like last semester or like this semester i taught a class on climate change and climate change policies for philosophers at the european university in st petersburg and i also taught a class on uh, sustainability for the architects at the march school of architecture so I feel like there's a growing demand from, so to say, non-specialized areas for more uh, information about these topics, because everyone understands that they are very important now and uh, they feel like the students might need this bigger picture, also understanding how all of the elements, all of the bricks get together. Yeah. I da, da anschließen, also, also speziell für die Ukraine. Ein, ein ganz konkretes Beispiel mit Kollegen von der Forstuniversität. Und das ist so eine ganz traditionelle, sehr wirtschaftlich orientierte Forstuniversität mit allen möglichen Ausbildungen, ein paar hundert Studenten. Und äh, ich habe damals in einem Tempus Tatis, also einem EU-Projekt, vor 15 Jahren damit gearbeitet, eine, eine Abteilung für Environmental Economics aufzubauen. Und jetzt über das WSL Projekt habe ich dann wieder angekurbelt, haben wir mit denen zusammengearbeitet. Und dann haben wir uns natürlich auch aus Konferenzen erst getroffen, ausgetauscht zu Nachhaltigkeit. Und sie publizieren jetzt sehr viel. Nicht mehr in den Environmental Economics, sondern in Nachhaltigkeitsforschung. Die drei Pfeiler der Nachhaltigkeit sind immer drin. Das ist manchmal auch redundant. Also es ist, wird sehr viel publiziert. Also aus Forstsicht, Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft, aber jetzt in diesen äh, Field Study-Kursen oder Reallaboren haben wir festgestellt, vielleicht wäre es äh, auch im Transitionskontext oder post Kontext äh, notwendig, eine neue Dimension einzuführen der Nachhaltigkeit, und zwar den institutionellen Pfeiler. In Borislav haben wir festgestellt, im Grunde unser Projekt kann da vieles machen, äh, auch diese Pilotprojekte, aber nachher läuft nicht. Es braucht eine Institution, also sowohl an den Universitäten als nachher, wenn man auch mit Lokalregierungen zusammenarbeitet, also sozusagen ein Change Agent, die wir hoffentlich ausbilden, der dann da sitzt in der Verwaltung und das institutionell weiterverfolgt, weil wir haben, das erspare ich jetzt, das könnte ich auch noch erläutern, was es da für viele, viele institutionelle Hemmnisse in den Institutionen in der Ukraine, Forstwirtschaft, Bildungsministerium, Schulen, wo kriegen die ihre Brennstoffe her? gibt, da braucht es jemanden, der, der, der mit langem Atem daran arbeitet. Also das wäre wär meine Ein, äh, Andeutung, Nachhaltigkeit ja, aber oft im, im Kontext braucht es einen institutionellen Pfeiler, einen engagierten Change Agent oder äh, Energieagenten in solchen Gemeinden. Das, das nur zur, zur, zur, zu, was wir so rausgespricht haben über Nachhaltigkeitsforschung dort und Nachhaltigkeitslehre, Bildung. Danke. Ja, ich finde, damit haben wir aber auch eigentlich einen sehr schönen Schlusspunkt erreicht. Wir haben ja hier wirklich drei ganz engagierte Change Agents erlebt. Vielen Dank, dass Sie alle hier waren, dass Sie mit uns diskutiert haben. Ich fand es sehr, sehr spannend und ich hoffe auch, eben die Kontakte unter Ihnen einander, zwischen, zwischen Ihnen werden weiter gedeihen und mit uns werden Sie in Kontakt bleiben. Ich hoffe, unser Publikum wird mit uns in Kontakt bleiben. Also Alexander, vielleicht bist du auch noch was dazu sagen, was das technisch bei dir funktioniert. Aber wir beide äh, haben hier als Organisatoren auch sehr viel Freude an dieser Reihe gehabt und möchten das auch in, in welcher Form auch immer weiterziehen, den Konnex zwischen Umwelt und Osteuropa weiter pflegen. Und ich möchte alle, die sich dafür interessieren, wirklich einladen, weiterhin auf unsere ähm, Homepage zu gehen, auf die Microsite, die wir für diese Veranstaltung hatten, oder auch den Newsletter der Osteuropa-Bibliothek zu abonnieren, wo wir sicher auch weiterhin äh, engagiert dann versuchen, das Thema weiter zu bearbeiten. Ja, ähm, von meiner Seite her möchte ich dann Ihnen allen eben danken, auch allen Studierenden, allen, die hier zugehört haben während des Semesters. Ich hoffe, es hat Ihnen auch Spaß gemacht. Sie haben interessantes hier gefunden. Ich wünsche allen einen schönen, gesunden Jahresausklang. Möglichst entspannen. Hoffen in einem Jahr, wenn wir wieder eine Reihe machen, dass wir uns vielleicht mal live sehen. Das wäre auch schön. Auch wenn wir immerhin dadurch mit der ganzen Welt gesprochen haben, das war schon was Besonderes. Aber es wäre auch, auch schön, sich mal wieder vor Ort zu sehen. Ja, hast du? Möchtest du auch noch? Ein letztes Wort sagen aus diesem Hörsaal der SOB. Möchten Sie, liebe Teilnehmende, noch kurz etwas dazu sagen? Also vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich finde, das war eine wirklich eine sehr spannende Diskussion. Und ich habe auch selbst viel was gelernt. Und ja, ich hoffe, wir bleiben im Kontakt. Und bald sehen wir uns live, also nicht nur im Zoom. Uh, und sonst ja, vielen Dank nochmal. Ich freue mich sehr. und uh, ja, schönen Abend an alle und auch schönes Jahresende und alles Gute zum Weihnachten und Silvester. Herzlichen Dank auch von meiner Seite. Mein Zoom hängt so ein bisschen, das macht mir den Abschied von Zoom noch leichter. <lacht> Das war schon zuvor mühsam. Herzlichen Dank, das war eine sehr spannende Diskussion. Es hat mich sehr gefreut, dass das so gut geklappt hat. Ich habe auch sehr viel mitgenommen von dieser Diskussion von der ganzen Reihe und freue mich auf all die Wege, in denen es weitergeht. Ja, von meiner Seite auch vielen Dank und ich bin auch sehr dankbar für den Kontakt und so, weil... Also eben von der Schweiz aus mit Russland, außer Forschung läuft relativ wenig, da wäre ja auch ein Kontaktpartner in Russland zu haben, sehr interessant. Und Ukraine sowieso, weil wir eben dieses konkrete Projekt jetzt haben, auch mit, der, und mit den Osteuropa-Studien, die aus dem Osteuropa-Bibliothek hervorgegangen sind und mit der zuständigen Professorin dort, dass wir zusammen, also die Nachhaltigkeitsstudierenden und die Osteuropa-Studierenden dann mal in die Ukraine gehen, wenn es denn wieder geht. Vielen Dank. Auch von meiner Seite vielen Dank. Ich sehe das von 45, insgesamt sind jetzt noch 36, was eigentlich eine sehr gute Zahl ist. Das heißt, es war nicht ganz so langweilig, was wir hier performt haben. Mir hat es Spaß gemacht. Dankeschön. Würde auch weitermachen. Wenn Publikum da irgendwie Fragen oder sonst was an mich hat, die Organisatoren haben Kontakt. Ja. Man kann sich wenden per Mail oder egal wie. Dankeschön und schönen Abend. Genau. Wunderbar. Dann Ganz Dank. können Danke. die Referenten ja noch einen Moment hier bleiben und alle anderen verabschieden wir in einen ruhigen Abend.